Du hast keinen Bock stundenlang zu trainieren, du willst alles in einem Trainingsplan drin haben, wo alles kompakt gebündelt ist, sodass du fit bleiben kannst und keine Disbalance mit irgendwelche Probleme entwickelst, dann musst du auch die zweite Muskelart trainieren. Die eine trainieren die meisten schon, ich wette, die zweite trainierst du vielleicht noch nicht. Was meine ich mit dieser zweiten Muskelart? Quizfrage. Welche Übung brauchst du, wenn du den Rücken trainieren willst, dass er stark bleibt? Die meisten würden sagen, du brauchst den Rückenstrecker, also diese Übung, und du brauchst eine Bauchmaschine, wo du die Bewegung hast. Und ja, es kann schon helfen. In den allermeisten Fällen ist es aber jetzt nicht so zielführend. Also wir brauchen Stabilität in der Körpertiefe, in der Körpermitte. Und da gibt es eben die eine Muskularart, Das sind die großflächigen Muskeln. Was können die denn? Die machen, die führen die Bewegung letztlich aus. Und ja, sehen gut, durchtrainiert, auch ganz cool aus. Dann gibt es die zweite Muskelart und von der sprach ich bereits, das sind die tiefen Muskeln. Die tiefen Muskeln wiederum sehen nicht spektakulär aus, aber sind spektakulär an der Wirkung. Sie sorgen dafür, dass dein Gelenk stabilisiert wird, weil die setzen direkt an der Wirbelsäule an und stabilisieren dich dort. Und sie ja, bringen dir so eine gewisse schützende Steifigkeit Und ja, das kann dir letztlich den entscheidenden Impuls geben. Weil du dann auch die Kräfte nach oben und unten verteilen kannst. Und präventiv natürlich kann dich das schützen vor Rückenschmerzen. Und es ist im Prinzip die Grundlage aller Grundlagen, dass du dort stabil bist. Und dann kannst du höhere Belastungen draufsetzen und dann auch Gas geben. Also, setz dich mit ein, die Tiefen stabil und dann gib mir Feedback. Bis dann.